Oh, da kann ich jetzt nicht so lange warten. Falsche Tür. Das ist nur für PET Getränkeflaschen. Und für Flaschen. Nein, nur no PET Getränkeflaschen dürfen in PET-Sammlung. Entschuldigung.